Die richtig spannenden Sachen, die kommen dann oft erst im Master. Ne, die Vertiefungen, aber das Grundstudium bleibt halt einfach ähm, ja, anspruchsvoll. Und ähm, ja, da komme ich eigentlich zu, zu, zum nächsten Ansatz, ähm, die, wenn man bei physikalischer Technik einen Umweltschutz davor hängt, dann ist es automatisch äh, beliebter bei Frauen und bei der E-Technik ist es ähnlich mit den Erneuerbaren. Aber das Studium bleibt schwer. Ist es ist trotzdem eventuell ein Ansatz, dass man sagt, man macht die Studiengänge interdisziplinärer, dass man zum Beispiel Kunst mit reinnimmt. Was sehr viele Frauen interessiert und ähm, was auch ein Ansatz kürzlich von Thomas Sattelberger war, der gesagt hat, von STEM zu STEAM, also sprich, die Arzt müssen da noch rein. Ähm, oder geht das nicht? Ist das nur ein Deckmäntelchen? Martina? Also es gibt einen Trend bei Studiengängen. Ähm, wir haben ja so viele mittlerweile in Deutschland, da hat ja kein Mensch mehr den Überblick. Was gibt es eigentlich alles? Also das ist ein Problem. Und das andere Problem ist eben genau die Namensgebung. Und wir müssen uns eben ganz genau überlegen, was wir wollen an Qualifikationen. Und ich glaube einfach, dass sich ähm, die Anforderungen schon stark verändert haben. Wir brauchen nach wie vor diese, diese Hardcore, die schweren Studiengängen, ähm, aber nicht ausschließlich. Ähm, und ich glaube, es ist durchaus, die Zeit ist überreif, dass wir Studiengänge anbieten, die systemübergreifend sind, die, die also wirklich verschiedene Kompetenzen im, im Systemverständnis auch ähm, vermitteln. Ähm, was wir für die Energiewende dringend brauchen, also da brauchen wir ähm, auch die Spezialisten, aber noch viel stärker, weil es davon sehr, sehr wenige gibt, eben die Systemintegratorinnen und ähm, das ist ein, ein ganz heißes Eisen. Also wir diskutieren da regelmäßig drüber, welche Inhalte in Studiengängen drin sein müssen und welche nicht. Und ich bin ein großer Freund von ähm, Elektrotechnik Light ähm, mit, mit bestimmten Anreicherungen, die einfach auch die Frauen interessieren. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, die Kunst mit reinzubringen. Ähm, aber ich habe schon nachgedacht darüber, zum Beispiel das Thema Naturschutz mitzunehmen. Ähm, also auch, auch ähm, Dinge wie ähm, Psychologie, Wirtschaft. Äh, also über solche Dinge haben wir alle schon nachgedacht oder ich auch. Und ähm, da, ich glaube, in die Richtung sollten wir auch alle weiterdenken in, in der ähm, Ausbildung ähm, und versuchen dort äh, maßgeschneiderte Sachen oder attraktive Sachen ähm, zu kreieren. Da müssen wir Lernen uns auch noch ein bisschen an die Nase packen und sagen, ähm, okay, wir trauen uns jetzt mal, was, was ganz anderes zu machen. Musik